Willkommen zurück zu Pokémon Schild, falls ihr euch fragt, wo bin ich denn hier? Ich bin immer noch im exakt gleichen Ort, es ist nur gerade irgendwie Nebel. Ja, ähm, und kann man, ah ja, wenn man jetzt drückt, dann kann man rauszoomen, das ist natürlich schön. So, wir sind hier in der letzten Folge noch beim Baum gewesen. Wir haben am Ende der Folge noch die Cutscene gesehen mit Arctos, Lavados und Zapdos aus Gala. Das war sehr interessant. Wir wissen nun, wo sie sind, aber ich vermute mal, wir müssen trotzdem noch alle Dinge, alle Prozente auf den Boden sammeln, damit wir überhaupt mit denen kämpfen können. Und deshalb immer schön äh, den Boden abchecken. Und äh, heute habe ich Großes vor. Ähm, dazu aber gleich, was ich noch vorhabe. Denn erstmal wollen wir uns den Baum hier genauer anschauen. So, kann man mit dem reden vielleicht? Ja. Da steht ein riesiger Baum. Willst du ihn schütteln? Äh, ja, klar, wa warum nicht einen großen Baumschütte? Wird bestimmt funktionieren. Der Baum wirklich kein bisschen. Der Baum wirklich kein bisschen. Komm schon, der zoomt immer weiter ran. Irgendwann muss da was kommen. Es zoomt immer weiter ran. weil da kann ich so lange ranzoomen, wie es geht. Oben, im Baum scheint sich etwas bewegt zu haben. Oh, oh, bitte nicht wieder sowas wie Hornweise. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Nein, nein, nein, nein. Äh. Äh. Ist das ein Joke irgendwie? Wo, wo ist die wahrscheinlich Kamera? weil also ich dachte, es kommt so ein richtig krasses Pumper wie von Weise. Ne? dann eine sehr effektive Attacke. Ne, ne, ne, ne, ne, ne, Aber jetzt ob das ich ne, ne, ne, locker nicht Ich mag übrigens nicht so. also Ich, ich ich finde es jetzt nicht schlimm oder so, aber ich weiß nicht, Es sieht so albern aus und das kannst du halt wirklich nicht ernst nehmen. Jetzt hast du mich gerade one-shotet. Ich habe nichts gesagt mit ernst nehmen. Ja, doch, vom Aussehen her nehme ich es halt einfach wirklich nicht ernst. Mir fällt gerade auf, ich könnte Pikachu ein paar Candies geben, damit das hochgelevelt ist. Ähm, dieser Floss ist wirklich der Einzige mit der giga form ne? Ne, Intellion, aber ihm habe ich das noch nicht gegeben. So, jetzt schön Giga Geißel. Das war überhaupt nicht geplant jetzt hier, aber. Okay. Ich werde wahrscheinlich jetzt sterben. Dann gut sein, dass ich jetzt äh, verliebe. Oh, ich, ich liebe irgendwie sowohl das Giga Design als auch das Mega äh, entwicklungsdesign von dieser vor. Das ist einfach cool. Als ob ich so wenig Damage mache. Was? Ne, dann, dann macht es ja keinen Sinn zu kämpfen. Was? Ist das Level 100 oder so? Nee, dann müssen wir später zurückkommen, das bringt jetzt nichts, bringt nichts, wir müssen fliehen. Das macht keinen Sinn. Flucht. Flucht unmöglich? Hier, ich zeig dir, was unmöglich ist. Mich aufzuhalten! Ha! So, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Gigaschild. Nein, natürlich äh, nicht. Äh, ja, das Schlaraffel hat uns ziemlich äh, in reingehauen. Und ich habe die ganzen Dinger hier nicht mehr. Äh, ja, dann, äh, machen wir das halt nicht mit dem Baum. Ich hoffe, ich kann mich hier zumindest hinterpähen. Vielleicht muss ich noch kurz mit dem Baum reden, damit ich, ähm, gut hinterpähen kann. Ich versuch's mal. Ja, ich rede mit dem Baum. Schütte den einmal und dann höre ich auf. Vielleicht kann ich mich dann hier hinterpähen. Aufhören. Äh... Das war definitiv eins der drei Legis. What the hell? Wo ist es? Ich habe gerade hundertprozentig eins der drei Legis gehört. Ich meine... Es muss Arctos sein. Wo ist Arctos? Hä? Ich will, ich will das Item. Hä? Sturzflug! Super! Ist Kursi noch hinter mir? Kursi? Kursi, du bist voll langsam, Kursi. Willst du eine Pause? Ja, ich glaube, das ist ein Ja. Kursi möchte eine Pause. Dann, dann wechseln wir. Ähm. Komm, Hat Pikachu! Erstmal hier ein paar Candies geben und dann kannst du auch auf sich alleine aufpassen. Habe ich noch ein paar Candies? Ich gucke an, falsch rein, bestimmt. Ja, super. Ähm, hier sind die ganzen Candies. So, die ganzen neuen Items hier, die man hier bekommt. So, sind das nicht tolle Candies? Alle auf einmal. Einfach rein da. Oh, das sind schlechte Candies. So, ja, super. Ja, eins meinte ich nicht. Ganz gerne mehr. Oh, Lichtschild? Lichtschild? Lichtschild? Lichtschild? Nein. Gib mal noch so ein paar Stück. Nice, so will ich das. Den Donner. Donner möchte der lernen nee? 70 genauigkeit hat das nicht mal 50. Hat das nicht auch mal 120 gemacht? <lacht> <lacht> äh, ja, Voltackle ist halt einfach viel besser. Es macht mehr Damage und ist Garantie. Also nee. <lacht> Hier, noch mal so drei Stück Ah ja, du kommst schon näher Pikachu eins noch ja reicht reicht oh yeah Pikachu ah oh, süß wollte schon immer ein Pikachu haben mit einem, mit der Ash Kapuze ohne Witz das finde ich einfach richtig cool sowas so erstmal schön die den ersten die erste Hälfte. Oder den ersten Teil vom Video erstmal voll gelabert. Mit... Müll. Ja, Müll gelabert. Mit Müll. Müll, Müll, Müll. Ähm. Okay. Also hier beim Baum kommen wir dann später nochmal vorbei. Wir wissen, dass man hier einen, einen Dynamax-Kampf machen muss. Man kann auch endlich hier hinfliegen. Super. Wir haben hier noch nichts äh, erkundet. Hier noch nicht. Hier noch nicht. Hier noch nicht. Und äh. Es sieht so aus, als würde man hier rein können. Und ich möchte es mal ausprobieren. Außerdem waren wir hier noch nicht. Und ich will erstmal noch da oben. Hä? Hä? Was? Was? Was? Speichern, speichern, speichern! Aktus ist hier, ohne dass ich die sammelt. Hey, hey, hey, hey, bleib stehen, bleib stehen! Hallo! Hallo! Wieso? Hä? Wo ist es denn? Da ist es! Hallo! Ignoriere mich nicht! Hallo, ich kann es nicht fangen! Es wandert halt wirklich sehr cool. Hallo, ignoriere mich nicht! Ich klingel doch schon so viel ich kann. Das tut weh, da zu fahren und zu klingeln. Wo ist der? Ach man, da ist der! Arctos! Nein! Arctos! Hä, da unten ist ein Tempel. Cool. Oh, hab ich gerade erst gefunden. Pikachu, das müssen wir uns ja äh, anschauen. <lacht> Scheiße, ich habe Arctus gefunden, aber ich kann es nicht fangen. Vielleicht doch erst, wenn ich alle Zellen habe. Das macht natürlich Sinn. Dann, Leute, müssen wir natürlich fleißig alle Zellen sammeln, die wir vom Boden sehen. Und nicht mit dem Rad fahren, weil sonst sehen wir die Zellen nicht, Mike. Muss auf deinen eigenen Tipp hören. Sonst ist das produktiv Und das sollte so nicht sein. Also ja, hier kann man hin. Das ist nicht nur so random auf dem Map angezeichnet. Und hier gibt es sogar eine Belohnung für mich. Und zwar einer der drei Schreine. Oder Tempel. Oder halt für die Regis, da wo die wohnen. ist nach Gala umgezogen. Weil hier gibt es nicht so viele Rätsel. Stellt euch voll ihr wollt nach Hause nach einem langen Arbeitstag und dann müsst ihr erstmal. Fünf Schritte nach vorne, fünf Schritte nach rechts, dann irgendwo random einfach dich nach vorne drehen, Zerschneider einsetzen und dann erst kannst du in dein Haus. Ist ja auch blöd. Rex Bliser. Aha. Nutzung von Item Halsspray. Das ist für Rifex glaube ich, ziemlich gut, falls ich mich richtig erinnere. Ich komme übrigens gleich noch dazu, was ich in dieser Folge, in den nächsten Folgen eigentlich machen wollte. Ich wollte nämlich gleich die Hauptquest anfangen. Dazu komme ich aber noch gleich dazu. So, wir finden hier... Oh, Finsterschein, das ist ziemlich gut. Pika! Aber irgendwie finde ich hier gar nichts auf dem Boden. Vielleicht gibt es hier auch nichts. Aber hier ist der Tempel, Leute. Oh, Eichstrahl, Eichstrahl ist gut. Ich kann das Kursi erlernen? Das wäre super. Wenn das Kursi erlernen kann. Ja. Italien? Friert eventuell ein. Kursi könnte das erlernen. Eisattacke, die geht eine Oh, ist ja voll schwach. Das ist voll stark und das ist voll schwach. Dann mach Eissturm weg. Eisstrahl ist viel besser. Da -da mhm. Okay, na gut, hier sind wir angekommen beim zweiten Tempel. So nenne ich ihn jetzt einfach mal, weil ich keine Ahnung, ob ich ihn sonst nennen soll. Gibt es ein Flächen-AP Plus? Hier gibt es nichts. Okay, was steht denn auf der Tür? Erscheine an der Seite eines lebendigen Schneekristalls. Ein lebendiger Schneekristall. Sieht einer von euch aus wie ein lebendiger Schneekristall? Du nicht, du bist eine Eistüte. Schneekristall! Ich verkaufe kostenlose Schneekristalls. Ne, ich suche nach den. Du bist einer. Oder? ist einer so eine Schneeflocke. Oh, Aber es sieht auch aus wie ein Kristall, vielleicht. Meine Ideen. Ich hab den sowieso nicht. Schön, dass bei dem Pokédex im Let's Play vollführen. Ach, bleib doch drin! Sonst muss mein r in der reinhauen. Willst du das? Hä? Hä? Willst du das? Aufs Maul! Donnerblitz! Wolltest du es so? Wir machen jetzt schön Kampf, ja? Ich mag die Musik nicht. Oh, ich mach jetzt gar nichts. Ups. Dann Wolldeckel. Och, nö. Nicht so nah. Das macht ja gar nichts. Ja, super. Möchtest du über einen anderen rauswechseln? Äh. Wollte hätte ich das ja. Ich will das nicht One-Shotten. Ich bin cool. Oder Pony? Kommt, Pony. Ich bin übrigens nicht mehr stolz auf den Namen Pony, <lacht> dass ich das mal anmerken darf. Au. <lacht> oh. <lacht> Fand ich jetzt nicht nett. So, ich hoffe, das macht nicht zu viel Damage. Nein, das geht. Einmal kann ich es noch machen. Und dann sollte ich es easy fangen können. Da ich ja sowieso noch Platz habe in meinem. Äh, Dings. Bei meinem. Wow, wow, wow! Bei meinem Team. Ich habe ja erst fünf Pokémon drin. Sollte das eigentlich sofort bei mir sein. Und dann kann ich euch auch zeigen, wie die Tür aufgeht. Drin, Oha, bleib doch drin, oh, bleibst so du nicht drin? Und ich muss mal wieder neue Bälle kaufen. Ich habe so wenig nur noch. Bleibt drin, eins, das, das, was, was hat er gegen mich? Habe ich ihm jemals irgendwas getan? Wisst ihr das vielleicht? Er will einfach nicht drin bleiben. Was soll das? What, so, so, das, bleibt drin. Geht doch. Und ja, die Hälfte der Folge erstmal Blödsinn machen. Toll. So, damit ich noch ein bisschen Produktivität habe in dieser Folge, zeige ich euch noch, wie man das zweite, beim zweiten Rigi reinkommt. Und... Dann... Fahre ich gerade richtig? Ich gerade falsch. Hier komme ich. Glaube ich. Und dann zeige ich euch das, was ich eigentlich von Anfang an starten wollte. Äh, ich habe mich verirrt. Ich weiß nicht, wo ich bin. Es gibt ja auch keine Minimap, oder? Irgendwas zur Orientierung. Nö. Statt irgendwas zu machen, was einem zum Orientieren hilft, machen wir es schlimmer. Schön Nebel, damit du gar nichts siehst von der Render. Wie scheiße die Render-Distance ist. Ja, okay, hier ist richtig. So. Und nun, was man machen muss, ist einfach. Ich vermute mal, das Ding nach vorne, oder? Dass es mir hinterherläuft. Weil da stand das ja. Ja, war richtig. Nice. Ja, die, die Räste sind einfach. So, und nun. Zutritt zu. Oh, wer ist das denn wohl? Ich liebe diese Musik. Und wie bereits gesagt, ihr könnt das so oft besiegen, Level farmen bei dem Ding oder auch einfach flüchten. Und dann könnt ihr einfach wieder das Pattern machen und dann so könnt ihr Shiny handen. Ups. Jetzt kann ich sie da be begegnen. So, und ich es euch einmal kurz, aber ich speichere lieber ab. Weil ich sich down gehe, weil ich angeschlagen bin gerade. So eine Eisstatue, könnte das wohl sein? <lacht> Reggie Eyes. Oder wie ich ihn früher genannt habe, Regis. Reggie Eyes. Kann man hier fangen. Für die, die Bock haben. Und dann ansonsten einfach wieder das Paddan machen. Zack, zack. Piu, piu. Piu. Manchmal aktivieren die nicht. So, jetzt. Piu. Und da habt ihr das. So auf die Wollt. So. Aber nun machen wir das, was ich von Anfang an heute machen wollte. Und zwar erstmal das Ding hier auf meinem Team tun. So. Und nun... Ähm... Ich habe euch, hab euch ja gesagt, dass ich heute die Hauptquest starten will. Aber ich habe doch den Text bekommen, dass ich die Hauptquest gestartet habe. Aber ich habe es nicht richtig gemacht, hier sieht man nämlich, äh, macht dich über den König der Reichen ernst und ich soll hier hin, ich habe diese, diese Flagge nicht gesehen. Ich soll hier nach Freestyle. Ja, Limpsdale, Freestyle und ja, ähm, ich soll irgendwie nochmal mit dem reden oder so? Irgendwas sollte noch passieren? Irgendwas, was ich nicht aktiviert habe? Das stand schon der Text, aber es hat nicht wirklich gestartet. Ah, Expeditionsleiterin! Na, ah, wir gehen die Erkundungen voran! Äh. Okay. Aha. Okay. Warte, brauche ich das Ding hier? Ah, Expeditionsleiterin! Was sagst du zu meinem Kissen? Äh, Kissen? Oje, oh na dann spitz mal die Lauscher, denn jetzt gibt es eine fette Portion Lebenserfahrung. Alles, worauf du ein betten kannst, ist ein Kissen. Okay. Leider habe ich mein Lieblingskissen zu Hause vergessen. Also musste ich im Dorf nach einem Ersatz suchen und tada, hinter der Herberge habe ich dann diese Entdeckung gemacht. Kann ich es haben? Wie bitte? Du willst, dass ich dir mein echt nice Kissen überlasse? Äh, ich schlag dir ja nur ungern eine Bitte, aber das ist ein bisschen viel verlangt. Hm, was sagst du da? Du denkst, es hat mit meinem legendären Pummel zu tun? Echt jetzt? Ist das dein Ernst? Das lag doch einfach nur hier in der Gegend rum. So also gut, wenn du dir das sicher bist, werde ich natürlich kooperieren. Na dann, nimm es schon. Jetzt musst du der Legende nachfolgen und mich glücklich machen. Okay. Wow, so einfach geht's. Holzkrone. <lacht> Super. So, wenn ich schon mal hier bin, kann ich schon mal heilen. Oh yeah. Und nur in den nächsten Folgen seht ihr die Hauptquest. Danach werde ich gucken, dass ich die Vögel mache und danach die Regis. Diese Reihenfolge möchte ich das gerne machen. Okay. So, und das Ding jetzt einfach hier drauf tun? Das ist eine Statue von einem Pokémon. Es kommt dir vor, als würde etwas fehlen. Sieh also, als könntest du der Statue die Holzkrone aufsetzen. Möchtest du es versuchen? Let's go! Und nun hat Wülwül und Hep hat grundbar wieder seine Krone. Die Holzkrone passt der Pokémon-Statue wie angegossen. Koron? Hm? Schon wieder diese Präsenz. Da, da, da, da ist... Warum ist das Ding so klein? Offenbar möchte es, dass du ihm folgst. bitte ähm, der Ecke, wo es jemand sehen kann. Uh, klar doch. Let's go. Es spawnt erst. Schaut, es ist spawnt erst. <lacht> Super. Ähm. Hallo. Wo guckst du denn hin? Ist da was Cooles. Äh, hi, Korunzba. Möchtest du mit mir reden? Nicht Pikachu, mit ihm. Hallo. Wie es aussieht. Koro Koro. Das rätselhafte Pokémon scheint sich mit dir messen zu wollen. Möchtest du dich kampfbereit machen? Klar. Korono! Äh, oder A? <lacht> Fragezeichen erscheint. Okay. Koronospa! Koronospa! Aha. Ähm. Volteckel? Was kann denn das Ding? Psychoshock. Also, das Ding ist Psychopflanze, soweit ich weiß. Aua, das macht sehr viel. Vollteckel, reicht das? Nein, das reicht nicht. Das ist auch nicht sehr effektiv. Pikachu bist ja nutzlos. Ähm, wir brauchen jemanden anderen. Uh, Pony mit Zauberschein, maybe? Das könnte noch helfen. Maybe, maybe. Aua. Das tat weh. Das ist nicht nett. Zauberschein, let's go. Okay, das macht ein bisschen Damage. Welch Level ist das denn? 70? 80? Ne, muss doch 80 sein, oder? Ja, die Musik ist cool. Dafür macht Jumper. Blatt <lacht> gedrückt. Das Ding ist so klein, ich hab das viel größer ge äh, erwartet. Ich hab gedacht, das ist so groß wie Wola-Ozu. Aber ne. Nicht ansatzweise. So, aber Pony macht einen sehr guten Job gerade. Auch wenn wir einfach nur gerade <lacht> Standardattacken spammen. Bis er in der Gown geht. Und das ist abgeklappt. Ha, ich bin würdig. Ich hab's drauf. Nice 69. Co Corona. Nussba, Nussba. Hattest du Spaß? Coronos, KORONOS! Koronospa KORONOS! Äh, redest du Spanisch? NOS NOSPA! Hey, was geht denn hier ab? Was ist das für ein Krach? Ach, du warst das Expeditionsleiterin! Hast du einen pokémon kampf ausgetragen? wer hm, bist du denn? Hä? Was ist das denn für eine Riesenbirne? Das Corona Das ist Corona Snospa. Was? Wow! wow! What the fuck, was sind hier? What the fuck? Hä? Hm? Lol. <lacht> Besetzt er jetzt Pioni? Ah, ein robuster Körper, wie ich es mir erhofft hatte. Bitte verzeiht, dass ich ihn mir für eine Weile ausleihen muss. Äh, spricht er das Pokémon? Oho, du hast die Situation bereits verstanden. Ich habe nichts anderes von dir erwartet. Mein Name lautet Korunspa. Oder Korunuspa. Ups. Egal. Corona nennen wir es einfach. Ihr Menschen nennt mich auch den König der reichen Ernte. Bitte erlaubt mir, dir meinen aufrichtigen Dank auszusprechen. Ich bin dir äußerst verbunden dafür, dass du meine und ihren rechtmäßigen Zustand zurückversetzt hast. Vor langer, langer Zeit herrschte ich als König über dieses Land. Ich ließ Pflanzen gedeihen und sorgte dafür, dass Felder Früchte trugen. Dafür verehrten mich die Menschen. Doch mit jedem Jahr, das ich ins Land zog, geriet ich offenbar mehr und mehr in Vergessenheit. Eins brachten sie mir jedes Jahr Opfergaben dar, doch auch dieser braucht es nun Geschichte. Dabei war die Ehrerbietung der Menschen stets die Quelle meiner Kraft. Meine Einstiegenkräfte beraubt, wurde ich obendrein von meinem treuen Ross verlassen. Aber dann kamst du und hast meine Statue wiederhergestellt. Dank dir sind meine Kräfte in dem Maße wiedergekehrt, dass ich mittels eines menschlichen Körpers kommunizieren kann. Du barmherziger Mensch, ich habe eine Bitte an dich. Okay, du menschlicher, menschliches Pokémon namens Mewtwo. Ich muss herausfinden, ob die Menschen mich wirklich vergessen haben. Bitte erkundige dich bei den Dorfbewohnern danach, ob sie sich noch an mich erinnern. Ich habe es schon selbst versucht, aber leider ohne Erfolg. Man hielt mich entweder für einen Hochstapler oder nahm panisch vor mir Reißhaus. Bitte hilf mir, Menschenkind. Ähm, klar doch. Nachdem ich der Statue des Königs der reichen Ernte die Krone aufgesetzt hatte, tauchte Koronusbau auf. Es übernahm die Kontrolle über Peonis Körper, um in der Sprache der Menschen sprechen zu können. Jetzt sollte ich mich bei den Dorfbewohnern über den König der reichen Ernte schlau machen. Alles klar. Und das ist die Hauptquest, die ich nicht gestartet habe. Schön. So, also erzählt mir mal, was ihr so weiß, wisst. Möchtest du acht Brocken Herz gegen meine Karottensamen tauschen? Klar. Yay, ich hab genug. Wundervoll, vielen Dank. Jetzt muss ich die Brocken nur noch im Feld vergraben, damit mein Gemüse riesengroß wird. Hoho. Hier hast du die Samen wie versprochen. Päckchen Karottensamen! basis item oh. Samen, die sich auf einem Feld einpflanzen lassen. Je nachdem, wie dieses Beschaffenes wächst, dort eine andere Karottenart. Was? Okay. Aber folge es ja nicht, sie auf den Feldern des Dorfes anzusehen, hörst du? Okay. Der König der rechten Ernte. Früher habe ich geglaubt, dass es ihn wirklich gibt. Man hat uns immer erzählt, dass er einen Hohen kommt, wenn man draußen auf den Feldern Schabernack treibt. Das Königs-Pokémon? Meine Großmutter hat mir früher Geschichten davon erzählt. Das waren alles uralte Märchen. Oh, das sind schlechte Neuigkeiten. Der König der reichen Ernte. Also wenn es ihn wirklich gibt, soll der mal was wegen des unfruchtbaren Bodens unternehmen. Ja, kann er ja machen, wenn ihr euch an ihn erinnert. Sie Mobs. Tut mir leid, ich habe gerade leider keine Zeit. Ich bin schwer damit beschäftigt, Löcher in die Luft zu starren. Okay. Hat also vielleicht im Haus? Im Haus ist ja auch noch eine Lady. Ein Pokémon wie Fluffy ist mir noch nie so unter die Augen gekommen. Das ist ja sicherlich besser, wenn ich den Finger drehe. Da finde ich nur so einen. Oh, immer noch nicht. Wann kriege ich den Kosmog? Ich will Kosmog geschenkt bekommen. Äh, du zählst nicht dazu, oder? Ich hab, ich hab Arktos gehört. Warte, warte, ich hab Arktos gehört. Hier ist Arktos irgendwo. Ich habe Arktos gehört. Nein. Wo ist Arktos? Oh, toll, ist weg. Ob ich mich an den König der reichen Ernte aber natürlich schließt sich das Aushängeschild von Freestyle, auch wenn er uns doch nur wirklich mit seiner Anwesenheit beehren würde. Dann könnten wir uns Terroristen bestimmt gar nicht mehr retten. Du hast dich bei den Bewohnern von Freestyle über den König der reichen Ernte erkundigt. Höchste Zeit, Kronospa-Bericht zu erstatten. Ich nenne lieber Kronospa, weil das ist mir einfacher, weil Kronospa ist wie blöd. Was, da liegt was? Da liegt was? Sammel das ein? Aha. Ding, ding. Aber ich sehe auch schon, dass die Folge schon zu Ende ist. Deshalb werden wir in der nächsten Folge dem Corona erzählen, was wir so wissen. Haut rein!